Los in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Ziggy Freaks Podcast. Heute zusammen mit dem Alex. Hey hey. Dem Moritz. Hallo. Und dem Robin. Wunderschönen guten Tag. Und was wir so für Themen vorbereitet haben, erfahrt ihr nach dem Intro. <lacht> nee. Nee, nee, hören wir können nicht. <lacht> wir nie. Du könntest uns das einfach vorstellen. Wir haben es voll gehört. Ah, kein Thema. nicht. Und wollt ihr euch jetzt eigentlich nur über das Intro unterhalten? Nee, nee, nee, nee. Oder lieber darüber, ja, jung, die, die ganzen Leute es nicht fragen, ne? da ihre Audio-Devices einzurichten? Ihr seid ja auch alle Stäbchenjäger, ne? Hab ich gehört. Ich kauf ganz teuer. Ja, keiner von uns liebt es günstig zu kaufen. Das genau. weiß ich schon. Aber die Frage ist ja, jetzt, jetzt, jetzt fangen ja alle, und das muss ich aus aktuellen Anlass einfach mal als erstes, die ganzen Firmen versuchen jetzt natürlich, sie wieder bei uns einzuschleimen und wollen alles fertig haben vor dem Black Friday oder der Black Friday Week, wie es heutzutage schön heißt, ne? Ja, äh, seid ihr so typisch ja auch Black Friday Schnäppchenjäger oder ist das eher sowas, was an euch vorbeigeht? Also mal reingucken, so kann ja nicht schaden, ne? Mhm. Ähm. Was mich halt am Black Friday stört, ist, dass die Preise halt zu Prozent vorher einfach direkt angehoben werden. Und dann soll es günstig werden und, und die Leu also günstig erscheinen und die Leute werden dann halt mal wieder eiskalt beschissen, ne? Marketing. Sind aber solche Sachen, die hast du zu jedem Feiertag. Und im Endeffekt, wenn du eigentlich Sachen kaufen willst, gerade Tech und so weiter, wurde ja schon mehrfach bewiesen. Die beste Zeit dafür ist der Februar. Ja, ungefähr sowas. Also für, für alle Techniker ja, Februar gut, ne? Ich persönlich ja, für alles, weil traditionell da dann eher so die Badewandenkurve der Preis wieder nach unten geht. Ich persönlich zum Beispiel, ich stehe ja auf äh, verschiedene Amazon-Tools. Ich habe zum Beispiel bei, auf, auf äh, Amazon, jeder, wie jeder so schön nennt, also es ist nicht immer nur Amazon, ich habe ja für unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Tools, aber ich habe eins, das zeigt mir immer die Preishistorie unter dem jeweiligen Produkt direkt an, ne? einfach nur um sicher zu gehen, was die denn da machen oder auch nicht machen. Ich weiß nicht, habt ihr auch so ein Tool? Kennt ihr solche Tools überhaupt? Das habe ich als, als quasi als Add-on direkt drin im Browser, Browser Add-on. Was Bestimmt eine Browser Add-on. Ja, es ist, ist Keeper heißt es. K E E P A und das zeigt dir auch gleich einen Link an zu eBay, ob du wenn du nicht bei Amazon kaufen willst, weil der Preis zu teuer ist, kannst du es gleich auf eBay suchen lassen oder alle Reseller durchsuchen lassen. Weil ich ja auch Allzeit halt zu ja. in den Shownotes einen Link zum Plugin? Äh, können wir reinschreiben, ja? Also, ihr könnt euch auch holen. Keeper. Finde ich eigentlich sehr geil, weil es mir immer die Statistik, kann es jetzt natürlich jetzt im Podcast schlecht zeigen, es zeigt mir direkt diesen statistischen Verlauf des Preises. seit Jetzt seit 8 August, 8. bis 1. November ist jetzt im Scaling mal drin und dann siehst du halt, wo bescheißen die schon wieder oder wo heben sie die Preise vorher schon wieder an. Es ist teilweise so dreist, was dann, weil Amazon verkauft die Dinger immer so als Sale oder super Schnäppchen und du siehst halt, dass zwei Monate vorher der Preis halt von 80 auf 150 Euro hoch ist. <lacht> Weil solche, solche Mondscheiben also nicht sogar verboten sind. Ja, es wird aber trotzdem Nicht nur von gemacht. der Plattform, sondern generell. Du ja, das musst du halt allerdings erstmal nachweisen, ja, dass genau. so ein Kram betrieben genau. wird. Und also, Das kann so gut wie keiner und äh, es wobei, ist mehr oder weniger offensichtlich. Wobei, da gab es da da da schon, schon Prozesse. Ähm, das waren dann aber so Sachen. Da ist es die letzten drei Jahre ersichtlich gewesen, das ist immer ganz kurz vor großen mm. Rabatten die Preise sehr angehoben wurden. Ja, und die reden sich halt oft auch raus, ne? Inflation, es müssen die Preise geändert werden. Aber ja, nee, zum, in dem so fall du... war es sehr ersichtlich. Zu Weihnachten, Black Friday und so weiter ging der Preis halt kurz vorher sehr hoch, dann sehr runter und dann ist er wieder normal gewesen, wie es vorher war. Das erinnert in dem mich fall an was war sowas Gut beweisbar. Momo, das erinnert ja. mich an was Ganz Geiles, ne? Also, Weil äh, der, der lokale Mediamarkt macht ja auch immer so sehr Blödsinn, ne? Klar. Und letztes Jahr bin ich da halt mal rein, weil ich einfach nur einen günstigen USB-Stick mitnehmen wollte. Ja. Hey, easy going. Und ich gehe da rein und es ist Covid. Und die Leute eskalieren über die Grabeltische, ne? Also wirklich eskalieren. Schubsen sich gegenseitig und so. Da war nicht immer was Gutes. Die haben einfach nur angefangen. Und dann steht halt der Security einfach da, neben mir, ne? Schaut er auf die, auf die Menschenmenge, greift nicht ein, macht gar nichts, ne? Verschränkt die Arme, schüttelt den Kopf und sagt halt, was ist mit den Leuten? <lacht> der hat einfach, du hast richtig gemerkt, wie er so die Lust verloren hat, überhaupt. Nur, was ist mit den Leuten? Hat er das so gesagt? <lacht> ja. Was ist mit den Leuten? einfach? So, ich ich stehe also halt daneben, fange halt das Brillen an. Ne? Hm. Was ist mit den Leuten? I don't get it. Daneben auch aber verschränkt. Also, ey, der, der Dude war in dem Moment mein Krafttier, weil er einfach gezeigt hat, wie stupide die Menschen sind. Über solche Sachen, wie, weil es ist ja mittlerweile alles Sale. Ich weiß nicht, digital hat es irgendwann mal angefangen, dass überall Sale hingeschrieben wird. Aber das Saale ist ja jetzt überall drin. Alles ist nur noch Saale. Egal, wo du hingehst, egal in welche Fußgängerzone du gehst, egal in welchen Matratzenladen du gehst, egal wo du hingehst, ist es immer alles Sale. Es ist immer alles im Sale. Also normale Preise gibt es ja gar nicht mehr. Deswegen verkaufen wir nichts im TGF-Shop, weil wir das nicht überall stehen haben. Ach, ja, ja, wir müssen, wir müssen eigentlich auf, machen. Ja klar, auf jedes Mal. Mach Produkt. einfach Big Opening Sale und hm. das schreibst du einfach groß ins Logo rein. Für und immer, ne? Und Fake Timer. Monate lang. Fake ah, ja, Timer, der immer abläuft. Das darf und nicht läuft. Nee, nee, nee, nee, nee, nee drei besser. Drei Timer. Du machst sechs Monate Grand Opening Sale, sechs Monate ja, schluss Ausverkauf, <lacht> sale wir machen dich. <lacht> Reopening äh, Sale. Da, ja. dann, dann, äh, dann einen Tag down den Shop, dann wieder Grand Opening, Reopening Sale und so weiter. Ja, Zwischendurch braucht man aber noch irgend so Saison-Schlussverkauf mit den T-Shirts. Also. Ja, deswegen sag ich ja dann, hier, das ist dann hier Close-Down-Sale und so weiter und Schlussverkauf und so ein Gedöns. Das Dumme ist, dumm, die Leute das würden halt darauf reinfallen, ne? Ja, wir verkaufen ja, einfach T-Shirts, auf denen steht, wenn das nächste Mal der Sale kommt. Äh, dann kann Moritz einfach auch wieder verpennen, da die Domain zu verlängern, weil da ist sowieso egal, ob der Shop ein paar Tage weg ist. Äh, die Domain wird automatisch verlängert, ich hab's halt gekündigt. Also, wie gesagt, ah. ey, ich finde find dieses, dieses, dieses Sale und alle jagen den nächsten Schnäppchen hinterher, Politik schon ein bisschen lächerlich von den Leuten. Weiß nicht. Ja, aber es funktioniert halt leider. Ja, diese, diese Psycho die, das sind die ältesten psychologischen, die Verknappungstricks sind die ältesten und die werden immer ziehen. Homo funktioniert halt. Ah, also ist Wahnsinn. Also es wird nie aussterben. Diese Form des Marketing äh, wird die Leute immer stinkreich machen. Alex, guck es dir doch einfach so an mit diesen ganzen Preisen, wenn sie plötzlich billig sind, wie sich die ganzen Preisfehlergruppen da drauf Pass auf, und da komme ich Alex, jetzt noch ist zu Teil was. Des da komme ich jetzt noch zu was wegen diesem Sale. Da gibt es ein Sale-Angebot, deshalb wollte ich auf diese, diese Dinger mit raus, ne? Der, ähm, den Robin und mich wird am meisten betreffen, schätze ich mal. Photoshop. Adobe. Adobe macht ja auch immer mal kurz solche Sale-Aktionen, ne? Hm, aber, die ist noch, aber die neueste ist noch viel, viel schlimmer. Denn hm. ab jetzt, weil Pantone hat geklagt. Pantone, ja. Hey, die, hat, stopp, die haben nicht geklagt. Nein, nein, nicht, nicht gegen Photoshop. Die haben geklagt gegen eine Firma, die habe ich jetzt nicht im Kopf wegen dem farbverwendung und lizenzen oder bis sie lizenzpflichtig photoshop natürlich vorbildlich weil adobe sagt ja ja klar lizenz wir nehmen die die pantone farben raus Job. darf ich dazu was sagen bevor du weiter redest ja gerne pentone adobe hat an pentone jahrelang lizenzgebühren bezahlt ja ja jetzt machen wir immer waren, es nimmer. Die, waren eine die haben eine partnerschaft gemacht Da hat niemand geklagt adobe Sieht es nur nicht mehr ein, diese Lizenzgebühren zu zahlen und deswegen müssen die Leute, wenn sie es ja, nutzen wollen. Warte, Murz, Murz, Murz, Murz. Ich gucke es dir an, was da passiert ist. Pentone hat gesagt, euer Kram ist veraltet, jetzt zahlt man ja neue Lizenzgebühren, wir fahren den neu, damit ihr die aktuellen ich, ich Dinger ich gekriegt es, hat. Wie, wie ihr es mir einfach macht, für die Zuhörer eine, eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber die, da hat niemand verklagt. Ja, aber jetzt war der P jetzt Penton hat doch nicht schon Adobe verklagt, sondern eine kleine Firma in den USA. Ich, ich, ne, ich, ich hole lang aus. Ja, aber die Brücke zur Adobe, ja. Die, ja, die, die Adobe kommt ja noch. Ja, Adam und Eva kannst du <lacht> überspringen und die Sintflut auch. <lacht> auch. Oh. Es, es geht darum, äh, die Farben von Pantone sind ungefähr, oder Pantone sind 4000 Stück mittlerweile, die nicht mehr in Photoshop enthalten sind, weil sie die rausgenommen haben wegen der Lizenz. Jetzt kann, kannst du aber für 15 Euro im Monat diese Farben in Photoshop wieder freischalten. weil ich Sale-Abo mit reingehauen. Das heißt... Gott. Du kannst jetzt, in, also nicht nur, dass du dein Adobe-Abo sowieso brauchst, sondern du brauchst noch auch das gerade im Sale befindliche Abo in Photoshop, um die Farben wieder nutzen zu können. Ja. Wir haben Glück, dass das für Logo keine paint farbe ist. Ja, ich habe das absichtlich äh, so das gemacht. Das hast du gut gemacht. Weil das das ist es gibt aber eine sehr ähnliche paint farbe Ja, aber du musst du hättest das auch aus einer paint farbe rauskonvertieren können. In dem Fall ging es ja nur darum, dass sobald du pantone farben verwendest, weil du halt eben, was weiß ich, im Print bist, diese Referenzfarbe brauchst oder irgendwie Material Design machst. Ja, wird halt einfach schwarz, dann, wenn geholt ja, du es nicht gehalten hast. dann brauchst aus. du diese Farbe, dann musst du das ja als Referenz. Lächerlich. Ähm, wenn ey, du, wenn du einfach denselben Hexcode verwenden würdest, würde da überhaupt niemand was dagegen sagen. Nee. Aber dann garantiert dir halt auch niemand, dass das so oder so aussieht auf diesem Material, das ist ja eigentlich der Sinn von den Pentowns, das ist ja eigentlich nur eine Standardisierung Ja ja. Pentown ist einfach als das ist Referenz, ja toll, dass wenn du diese... das Ding so designst, dass du dann sagen kannst, hier wir haben hier so diese aussehen. Samples, die haben wir hier für ganz viel Geld gekauft, die sind quasi, ich sag mal geeicht und äh, dann habt ihr nicht produziert Genau Dass du so ein Ding gegenüber deinen Manufacturing in der Hand hast Jetzt stell dir mal vor, du bist ein, ein Designer oder ein Produzent von Textiliendrucken, was auch immer, Zeitungsdruck. Und die, die sind wirklich so dreist und sagen, ja, na, pass auf, wir sind im Sale, jetzt musst du halt nochmal 15 Euro mehr zahlen, um Funktionen zu nutzen, die du bis jetzt eh immer genutzt hast. Und vielleicht haben die Leute sogar nicht, nicht das Abo, sondern dieses unendliche Jahresabo, 6000 Euro Modell oder was abgeschlossen und müssen jetzt trotzdem ein Abo abschließen. Und denken sich, pass auf, Penton stellt ja ein gratis Plugin zur Verfügung, also an euch da draußen Vorsicht. Es gibt ein gratis Plugin, mit dem ihr die Penton farben gratis wieder in Photoshop bekommt. Müsst ihr euch auf der Penton homepage registrieren, einloggen und dieses Plugin in Photoshop aktivieren. Es funktioniert aber in 80% der Fälle nicht und bringt dazu, dass Photoshop abstürzt. Und dann sagt Penton dazu, ja, das ist Adobes Problem, das hätten sie ja besser implementieren können. Aber es ist doch euer Plugin. Naja, das neue Plugin ist ja auch nur die, <lacht> die Pro-Version des Pentone-Plugins. Ja, aber ist das, das nicht auch Farben so eine nicht lächerliche hat. Politik? Das war auch wieder es diese die Verknappung, oder? Es gibt ein Community-Plugin, das genau dasselbe macht. Das gibt es kostenlos. Nicht mehr im offiziellen Store, das wurde rausgenommen. Ha, das hätte ich mir gedacht, ich wusste ähm, es. Aber du, du kannst es noch immer sideloaden. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß auch nicht, ob wir das verlinken sollten. Aber nee, nee, das ist du, Damit kannst du aber die kostenlos, äh, die Farben alle kostenlos wieder hinzufügen. Also wie gesagt, davon haben wir gehört, das macht keiner von uns. Penton, bitte nicht verklagen. Ich habe auch gehört, auf <lacht> GitHub gibt es schon, auf schon Skripte. Äh, auf hm. GitHub gibt es schon Skripte, die deine alten... Illustrator, Photoshop, was auch immer falls Davon weg ne? Und das halt zu ganz normalen äh, Hex-RGB-Values äh, konvertieren. Dann ja, hast du es ja. nicht mehr schwarz. Oder, was auch geht ich glaube, die alten 2022er-Versionen, äh, die können das noch. Ja, die alten Versionen können das sowieso... Das, das können sie ja nicht rauspatchen. Den, genauso wie aus den so, Black-organisierten Versionen. Katz... Wir wissen nur, das aus jetzt nicht-lizenzierten Ja, aber aus den alten, meine ich. Ja, gut. Das, dann gibt es ist... ein hintergrund das halt einfach nicht über den Creative Cloud Launcher announced wird und... Ja, solange du Photoshop du hast, ist mit. schon Creative Cloud nutzt. Ja genau, ich muss ja damit du Photoshop du benutzen kannst. Fotos ja, CS8, das, 8, CS7, ja. weiß ich noch nicht mal, ob die überhaupt diese Funktion überhaupt schon drin haben. Doch, doch, die haben das Ich Die sagt, ja gut, klar, wenn es dir gecrackt hast, dann würde ich auch niemand aufhalten, irgendwas, irgendeine ja, Erweiterung dafür zu installieren für die du dann sehr wahrscheinlich auch nichts zahlen wirst. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Das dahin wollte ich das, nein, dahin wollte ich gerade das Gespräch drücken, denn ich wollte euch einfach mal alle vier fragen. Was glaubt ihr, steigt die Piratisierungsrate von Adobe jetzt dadurch oder nicht? Ähm, ganz einfach, ganz klar, nein. Okay, du sagst ganz klar, nicht, nein. Nicht dadurch, weil die Leute, die dieses Feature benötigen, die überhaupt Penton nutzen, die haben mehr als genug Geld. Für die ist es ganz einfache. Betriebskosten fallen absolut nicht ins Gewicht. Wenn du dir mal überlegst, die ganzen Leute, die Adobe sowieso kaufen, die kaufen es, weil sie es kaufen müssen meistens und okay. weil sie es irgendwo für benutzen. Und ob jetzt dann für so ein Adobe-Abo hier 60 Euro, 80 Euro oder was auch immer du dafür eine Edition hast, aus dem Fenster fliegen oder dann 95 für so eine Firma. Oder wenn du dann halt einen ganzen Haufen Workstations hast, für die das jeweils geht, wo du dann sowieso 1000 Dollar im Monat an Adobe abdrückst, ob du jetzt dann so eine Firmenlizenz für so ein Plugin kaufst, ist dann fällt A nicht mehr ins Gewicht. Und B. Brauchst es sowieso, damit du weiterarbeiten kannst genau. und C. Die ganzen Leute, die sowieso nicht für Adobe zahlen wollen, die haben es sowieso schon raubkopiert kopiert und mhm. die mhm. juckt mhm. sowieso nicht mehr. Die updaten halt einmal mir ihren Crack. Da Nein, wird es dann klar. wahrscheinlich mit drin sein. Ja, ich wollte einfach mal so fragen, was er meint. meinen. Ja, ganz ist, ehrlich, das, mhm. ben das benutzt du, wenn du Produkte herstellst, wenn du irgendwas druckst oder so, dann bist du so groß. Also wenn du groß genug bist, dass du dann deinen Supplier einfach eine Pantone-Farbe nennst. Ja gut, gut. Wenn wenn so aus der Perspektive, ja dann, ja, dann ist es, ne? Aber gut, ich finde es halt trotzdem die Politik schon sehr arschig, die sie da abziehen immer wieder. Ja, gut, aber das war. Nur weil sie sich erlauben Pento. können. Und wie lange ist die nächste Frage, ne? Das ich mal halt schon immer gemacht. Schau dir doch mal die anderen Webseite an. Ja. Alter, hast du dir schon mal angeguckt, wie viel solche Farbchips auf Plastik kosten die oh, Penton oh, ja. vertreibt? <lacht> oh, Oder siehe oh, das ja. Video allein von so. tech -Tips? Ja, oh, die hat <lacht> halt gesagt. Die, Video die ist ja gar nicht mehr dabei, ne? Die ist ja gar ich? nicht mehr im Team. Nee, nee, die, die war nur kurzzeitig da und die hat sich halt einfach die ganze Palette gegönnt. Ne? War doch hier Sarah Butt, oder? Ja, volle die, Gönnung. Die, die war doch sehr lang dabei. Ja, aber jetzt nimmer. Okay. Aber die hat, die hat sich die völlige Gönnung gegeben. Das Ding, wie viel tausend Euro so eine dumme Farbpalette. Wenn ich das meiner Frau hinhalten würde, die würde es wegschmeißen, weil sie denkt, das ist Werbegeschenk trash Ganz ehrlich, <lacht> es ergibt Sinn. Oh. Also es ist halt sinnvoll, sowas auf verschiedenen Materialien zu haben und für verschiedene Materialien zu normen. Ja. Aber wenn du es dir überlegst, am Ende ist da schon mal ein kräftiger Aufpreis dabei, weil so ultra teuer kann es halt am Ende auch nicht sein, so ein paar blöde Farbchips zu produzieren, nee. die halt alle einfach gleich aussehen und die halt dann einmal kurz mit einem Spektrometer unter gewisser Wellenlänge ein Licht abzuleuchten und zu gucken, was da reflektiert. Vor allem Luke, das ist ja nichts Neues, die machen ja immer das Gleiche, die Prozesse sind so optimiert, die machen das seit 20, 30 Jahren immer das Gleiche. Hey, überleg doch mal, wenn die einfach halt hier so mal einfach, keine Ahnung, was weiß ich, 100 Kilo von diesem Plastikzeugs äh, anrühren und kostet dann halt nix. jede von diesen Dingern, äh, ja, nee, die machen die ja einmal. Und klar kostet das eine ganze Menge, so eine Masse einmal anzurühren nach den gewissen Specs. Ja, aber wenn du, du das willst, halt, auf die weil große du genau Masse den Farbton also 1000 oder so, treffen musst. 1000 Euro könnte ich für so ein Ding schon verstehen. Aber, weil es ist nicht aber, einfach, die Farben herzukriegen. Also, richtig. Ja, ja, gut, du sagen wir mal überlegen. 1000 Euro, aber der Preis ja, jetzt, von diesen fast fünfstellig. Ja. Oh, lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung. Also, du hast sowieso das, also das so zu normen, dass es auf jeden Fall während es mischt, du hast immer das Ganze, wenn es flüssig ist und so weiter und vermischt wird und Pigmentmischungen, alles immer Variable und das dann einmal qualitätskontrollenmäßig abzumessen. Klar, das ist tierisch aufwendig, auf jeden Fall. Kann man keinem absprechen, dass das einfach wäre. Aber ansonsten guck es dir an, sobald du einmal so was weiß ich, wie viel dann von dieser Masse hast, machst du dann diese, keine Ahnung, was wiegen die Dinger, 10 Gramm, 20 Gramm Chips draus, äh, so und so viel Stück. Und dadurch relativiert sich die Kosten pro ja, Ding das deswegen ja. würde ich sagen, ja. Aber es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie einfach nur so eine generische China-Plastikmasse, wo man einfach ein paar Pellets zusammendrückt, äh, die du für 5 Cent das Stück <lacht> ja, das produzieren stimmt. würdest und deswegen für 20 Euro verkaufen willst. Das ja, ist es, halt was ja, klar, komplett anderes. das ist nicht das also, plastik das ist schon klar. Ne? aber naja, es, ist, es geht nicht nur um aber die deswegen, Qualität. du Qualität einen gewissen Preis kann ich für sowas verstehen und auch für diese Qualitätskontrolle die dann dahinter sitzt und alles nochmal überprüft, das machst du nicht für umsonst 10.000 Euro dafür, dass halt überprüft äh, nicht 10.000 genau Euro, das Euro nee, dafür dass es überprüft wird, du die ganzen Farben auf, auf die Wellenlänge genau, mehr oder weniger hast aber, wichtig, du hast zwei Finishes bei den Dingern ja gut, das ist, das ja doch, das macht bei Farben schon mal einen großen Unterschied, weil im blödsten Fall nimmst, musst du dafür eine andere Farbe nehmen, weil es durch den Finish wieder anders aussieht. Das stimmt. Also eine und du kannst meine. überlegen, du kannst jedem Hersteller auf der Welt, der dir irgendwas sagt, jeder von diesen Herstellern hat dann so ein referenz ding was äh, nicht irgendwie ausgeblichen sein darf und so weiter. Ja, was nicht ausgeblichen und sein ja, darf oder alt. Genau, da gibt es das Nächste. Ja, die Sache ist die, das kann ich halt äußerst nachvollziehen, dass du sowas ersetzen musst, weil die jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder das in dem dunkelsten Kämmerchen dauerhaft hat, sondern die werden irgendwo in irgendwelchen Workshops sein. Und äh, hast du schon jemals irgendwas, was auch alleine irgendwo in der Nähe eines Raums mit einem Fenster, das war ein paar Jahre später betrachtet so ein Plastik bleicht halt einfach ein bisschen aus jedes plastik das, ja das kann sich halt nur mal einfach verändern und einfach die sicherheit dass sich das nicht verändert ganz einfach dass du weiterhin dieses ökosystem hast wo du jedem hersteller sagen kannst diese farbe und dann kannst du deinen chip daneben halten und kannst sagen ist nicht die farbe hast scheiße geliefert mach was neues true allein dass du diese sicherheit hast das würde ich sagen das ist auf jeden fall nicht zu verachten ja es ist gut, dass es Standards gibt, aber der Preis ist halt trotzdem deftig, finde ich. Also es ist ein deftiger Aufpreis dabei, aber es ist in dem Fall halt wie beim Apple-Ökosystem, ja. von wegen, die ja. Leute haben ihr Ökosystem geschaffen und haben die Leute gefunden, die dann dafür diese Preise zahlen, also werden oh. sie diese Preise auch oh. weiterhin auf... Oh, Luke, perfekte Das Thema wollte ich heute eh ansprechen, ne? Sehr gut, ja. sehr gut gemacht. Bitte. Apple. Apple hat ja jetzt sich gebeugt der EU und hat gesagt, USB-C-Anschluss, ja müssen wir halt, ne? Pass auf. Aber wisst ihr, wir können jetzt mal raten. Falls ihr es wisst, gut, aber wie viel oder welchen USB-Standard setzt Apple von der Geschwindigkeit eher mit dem USB-C-Anschluss um? Lass mich raten, 2.0. Was sagt der Robin? Der wird auf jeden Fall nicht der Stillste sein. Ich das schon so machen, dass ich sagen kann, das Guess, sag ein Guess, sag ein Guess. Die werden garantiert 2.0 oder schlechter nehmen. Ja, Übrigens USB 2.0. Also, ding, ding, ding, Mal ding, ding, ding, ding, ding, so ding, lightning. Und Lu Lightning ist USB 2.0. Ja. Ja. So, iPhone ja. 15 bekommt USB. Lightning, USB -Lightning bekommt USB 2.0. Also, also äh, iPhone 15. Ich lach mich so blöd. Ich Alter, mich so blöd. weißt du, was ich über meinen USB-C-Anschluss im Handy schleifen kann? Obwohl mein Handy, äh, wie viele Jahre ist das jetzt alt? 5 Gigabits? 4. Äh, äh, ich Gigabits. kann äh, ich, Immer ganz locker 5 Gigabits ja. plus äh, daneben noch HDMI, Ethernet, 1 Gigabit <lacht> nochmal und äh, ja, ich glaube, 2, 4 K HDMI-Signale gehen nochmal mit drüber. Neben The Magic 5 Gigabit auf Android. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das ja. Halt ne? Aber halt, echt, echt, äh, wenn ja. Samsung dann... Eine Ding macht und die darüber mockt, kann ich es echt nicht verübeln. Ich habe noch nie gehört, dass eine Firma wirklich so eine zickige Diva ist. Das ist sagen ja, überleg wir dir USBC mal, wie und sie schicken 20 drüber. Überleg dir, wie lange sie es durchgezogen haben, dass die Leute unbedingt mit fünf Watt laden müssen. Ja, aber ich ganz ehrlich, ich hätte es an deren Stelle nicht anders gemacht, wenn du schon die müssen hier nichts anders machen, als den Anschluss tauschen. Die haben ja die ganze Lightning-Hardware. Ja, Pass auf, aber die, die müssen ja nichts an Chips machen. Das heißt, die bleiben sie bei allen Telefonen mmh, vorher, aber auch bei Lightning. Warte mal. Und das heißt aber, wenn du ein iPhone hast mit 256 Gigabyte und du schickst die mit USB 2.0 Speed zum Backup, da brauchst du Tage. Erinnerst du dich, als äh, die hier diese neue Filmkamera eingeführt haben mit HDR? Ja. Was dann gesagt wurde, hier, guck mal, ihr, ihr habt ja ihr habt HDR, ihr habt hier diesen Kino-Modus, ihr habt was auch immer alles. Äh, ne, was, was war das für ein großes Feature, was sie da hatten? Ach genau, RAW-Recording, genau, RAW-Recording. Hm. Aber der schnellste Weg ist halt immer noch das 1-Gigabit-Wi-Fi gewesen. Ja, Bei USB doch. hast du niemals deine deine 10 Minuten Videofile hast, hast du stundenlang übertragen müssen. Weil du halt auf die äh, 30 Megabyte die Sekunde, die dir in USB 2.0 halt ungefähr liefert, gecappt warst. Ja, genau. aber wenn du keinen kein hast. Allerdings, wenn du jetzt überlegst, also, wenn äh, du überlegst, was da mit dem ganzen Ding ist, äh, Apple hat tatsächlich in den Lightning-Kabeln extra Chips drin, die dir die Kabel irgendwie authentifizieren ja. und äh, in den Lightning zu USB-Adaptern ist tatsächlich nochmal extra ein Chip drin, damit der ganze Kram ordentlich funktioniert. <lacht> da gibt es bei YouTube ein relativ niedliches Video, wie jemand tatsächlich ein iPhone auf USB-C umgebaut hat. Strange Parts. Ne, nicht Strange Parts, das, das war irgendwie tatsächlich hier. genauso Strange äh, Wie hieß der hier, glaube ich, erste, hat, hier, glaub ich irgendwie mhm. äh, irgendwas mit, äh, ich glaube, Repairs oder sowas im Namen war es. Aber der hat das auf jeden Fall einmal gemacht und hat da USB-C schön reingebaut und musste halt extra auch so ein mhm. PCB von Apple da aus dem Adapter mit einbauen, damit es ordentlich funktioniert hat. Übrigens, vor drei Jahren, ich sag's mal zu, adding USB-C to an iPhone is it possible? Strange Part auch gemacht, hab grad nachgeschaut. Also, das ist ja alles technisch möglich. Ja, gut, ich meine jetzt halt zu so den ganz neuen iPhones einfach dran Schließt so. ja. doch einfach mal so ein Apple-Kabel an, euren PC an. <lacht> Und ich glaube, ich glaube, wie heißt das, Tool3U-Tools oder so? Mhm. Damit ja. könnt ihr dann die Seriennummer des USB-Kabels oh. auslesen. Oh, das ist gut. Jedes, jedes Lightning-Kabel hat, hat einen Chip drin, ja genau, wie ihr schon gesagt habt, mit Seriennummer, mit es gibt verschiedene Modelle davon. Ja, irgendwoher müssen noch die Lizenzgebühren ja, für genau. Apple kommen. Wie viele waren das nochmal retail für die ganz normalen Kabel? So? Ich glaube irgendwie 4 Dollar pro Stück oder so gehen an Apple für so ein ganz offizielles Kabel, was irgendwie produziert wird und lizenziert. Weißt du, Und, und dann offiziell kaufst du nur das Logo. Und dann fragt die Firma ja. so, hier, so, hier bei der Anmeldung der Marke, wie Aki soll eigentlich deine Firma sein? Ja, yep. auf jeden Fall. Nehme ich alles mit. Also, ja doch. fällt mir nichts dazu ein. Also, diese, das, das macht doch alles so viel schlimmer. <lacht> so viel schlimm. Jetzt, jetzt also das eine Unternehmen forciert Wi-Fi, aber nicht normales Wi-Fi, weil du musst einen Mac haben, sonst kannst du keinen Airdrop nutzen und ohne Airdrop kriegst du die Files von deinen Dingern nicht mal runter, ne? Das, also ich verlegte, wie passiv manche Leute zu Airdrop gezwungen werden, wenn sie einfach nur untereinander Files austauschen wollen und ja, der eine hat ja ein Android-Telefon. So. Und da kann, alle anderen schicken sich per Airdrop dann einfach hin und her. Und äh, ja, der andere mit Android, äh, obwohl er auch so Sachen wie Android, Beam etc. und so weiter hat, was exakt dasselbe ist wie Airdrop im Endeffekt. Exakt dasselbe, aber nein. <lacht> aber nein. Du aber darfst nein, nicht mitmachen. Nein, das geht Antrag nicht. Du darfst nicht mitspielen. In, und das Schlimme ist, und deshalb, ich komme von den Farben zur zu Apple aus einem gewissen mhm. Grund, weil es deckt gleiche Schlag für Apple von Typen mal echt, ist, ne hier. Aber eins muss man Apple echt mal dafür loben. AirDrop ist wenigstens mal ein Standard, den gab es vorher nicht wirklich für File-Sharing von Telefon. Ja, gut. Der Und hat halt einfach funktioniert. Das. Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, so was hast du bei Android vorher für so Optionen gehabt? Bluetooth äh, oder Wi-Fi Direct, oder, oder, was nie funktioniert hat. Wi-Fi ja, Direct Genau, hat was, nie funktioniert. was einfach nie ja, wirklich funktioniert. Genau. Jetzt hast du dieses Android Beam, was auch, nur 50%, nein, was auch nur 50 Prozent aller Fälle richtig gut läuft. Echt? Ja. Also damit ja. ich, mit Android-Beam hatte ich bis jetzt noch keine also mit Probleme? Neu, mit neuen Androids geht das sehr zuverlässig, aber als es eingeführt wurde, war das ziemlich, ja, schwierig. Okay. Okay. Na, das, also das auch es, mir ist immer noch, es ist immer noch, also es hat sich verbessert, aber immer noch ziemliche Kinderkrankheiten. Und wenn ich mir jetzt überlege, ansonsten hier, die Leute, die mit iPhones hin und her ja, machen, du drückst halt freigeben, bums fertig ist. Okay. Und ansonsten jetzt, irgendwelche Third-Party-Apps, die du noch brauchtest oder machst einen Wi-Fi-Hotspot mit einem FTP-Server und dann hast du die ja, und so weiter. Das ist halt alles. Haben ja, aber nicht Das nicht. war die einzige Option, die früher da war. Okay. Die, also ganz früher, wo du noch keinen gedöns hattest hier mit Wi-Fi Direct und so um Daten schnell zu übertragen per Wi-Fi ohne Internet eine ja. Stunde lang per Bluetooth verschickt ja, du, und das war, war der absolute du hörst, das hörst. Das, du nichts mit dem Handy machst darf ich euch was sagen das letzte Upgrade meines ein Telefons Bluetooth Kopfhörer für dich in der Zwischenzeit das letzte Update meines ja, Handys äh, meines meines Dad sein Handys das ich machen doch, musste Bluetooth Boxen und so waren doch da schon ein Ding. aber gut das hatten wir einfach nie ja. mit mit das letzte Upgrade meines Handys meines Vaters, das ich machen musste, war Ende letzten Jahres. Plus minus, ne? Ja. Und ich musste wirklich, und ich musste darauf zurückgreifen, auf vielerlei gründen Unter anderem das Nicht mehr Erinnerns eines Google-Account-Passworts oder E-Mail-Adresse. Und äh, ich musste wirklich ein 64-Gigabyte-Handy mit Bluetooth schicken. Oh Gott, Alex, du tust mir leid. Wie viele Tage hat es gedauert? Es hat, ich habe das Handy mitgenommen, es ist drei Tage durchgelaufen. Ich musste 64 GB mit Bluetooth schicken. Und es war angeblich für also nichts Bluetooth 5. Bluetooth ist, ich weiß nicht warum, aber die, die Ich frage mich, wie die es irgendwie generell gibt haben, noch? wie viel Lack die Leute, die Bluetooth produzieren, gesoffen haben müssen. Ja. Das Bluetooth, die ganz normalen 2,4 GHz Wi-Fi-Chips nutzt, aber halt dieselben Frequenzen ist. nutzt, quasi dasselbe Protokoll nutzt, dieselben Antennen, dieselben Chips, dasselbe Modem, das alles macht, aber nie irgendwie ansatzweise was mit flotte Geschwindigkeit also hinbekommt. nicht nur keine Geschwindigkeit, die Hälfte an Reichweite, nie wirkliche Geschwindigkeit, dauernd Abbrüche und dann werden Geräte auch immer nie gefunden, weil die tauchen auf und sind sofort wieder weg. Aber du kannst das, sie nie verifizieren, egal ob es eine MAC-Adresse oder Name ist, aber es geht einfach nie und wenn es dann geht, dann geht es kurze Zeit und auf einmal fällt es aus. Und das ich letzte, was du irgendwie sein. hast, was wirklich funktioniert, dauert ewig bis irgendwas ist. Und Wi-Fi geht halt einfach immer. Beste also, Beispiel wofür Microsoft Surface, Maus oder Tastatur. Lass sie mm. einmal verbunden. Alles gut. Nie aber wieder bis sie verbunden. Hast. Katastrophe. <lacht> ja. Und wenn du verbunden, nie wieder auf Tastatur an, verbinden ist doch mal einfach woums dran klipsen und fertig oder nee, meinst das du es gibt jetzt auch welche, die sie halt nicht Bluetooth. das Typecover sind, sondern Ach, die halt eine richtige Tastatur sind. Mhm. Ah, ah, die Dinger meinst du gut. Mhm. Ja, ne, die sind äh, gut, aber Windows und Bluetooth <lacht> und gerade Audiogeräte. Oh nein, ich meine, DM, das nicht ab auch Also meine Tastatur soll jetzt nicht ein Lautsprecher haben. Habt ihr schon mal versucht Bluetooth blatt mit ja, In ja windows und Bluetooth ja. zu verbinden, Hab Und dann wirklich zu benutzen, ohne dass das täglich Windows denkt, mach so. es wieder aus und äh, verbind es noch achtmal neu. Und ach übrigens, jetzt musst du mal das mal random neu koppeln mitten im Zoom-Telefonat, also weil ganz, ansonsten geht ja, ja, es ist Start, nicht. Vergessen. Es hat, es hat ja, sehr zuverlässig dann. funktioniert, wenn es mal funktioniert hat. Du musst es nicht mehr anfassen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, auf, äh, auf Arbeit und zu Hause unterschiedliche zu verwenden. Ob oh, da oh. war Schluss. Oh, oh. Oh, oh, oh, die größte <lacht> oder, Anfängerfehler. Oder wenn ich, oder wenn ich die Bluetooth-Kopfhörer dann, was weiß ich, auf der Fahrt dann mit dem Handy nutzen wollte, nee, oh, dann ist ja auch, alles gerade vorgespeichert. Dann, dann auch noch <lacht> ja, diese genau. tollen fünf äh, Minuten oder so, die du da Timeout hast, wenn, wo es dann irgendwie das Bluetooth dann in Sleep-Mode geht und dann du darfst anschließend erstmal die Dinger neu verbinden, nur weil du fünf Minuten lang kein Audio drüber gehört hast. Jeder von euch da draußen, so der jemals mit Bluetooth zu tun hat, weiß genau, wenn ich sage Hard Reset. Mhm. Aber deswegen ist ja. es doch toll, dass wir jetzt Bluetooth als einzigen Standard für Kopfhörer in Handys haben wollen, weil Überall. eine blöde Klinkenbuchse ist plötzlich eine Überforderung. Ja, weil ja, man Leute. auch Samsung das hoch anrechnen muss. Du kannst bei den Samsung Galaxy Buds zwei Geräte abspeichern und musst dann nicht wieder diese scheiß Peering-Probleme haben. Ja? ja, gut, das haben wir bei meisten Herstellern nicht Ich mache nicht, weil meine sie Galaxy Buds ne? auf und sie sind instant verbunden, obwohl Bluetooth aus ist. Ja, Das, das ist halt haben die schön. so geil gelöst. Respekt. Aber das Problem ist, dass wir da eine proprietäre Lösung, ne, sowas sollte ja. Bluetooth Standard sein, ne? Dann es vielleicht nicht ganz so ja, scheiße. Ja, aber bei Bluetooth Standard, das einzige, was alle Geräte gleichzeitig unterstützen, ist AAC Audio. <lacht> ja. Ja. Bitte, so. ja. Alles andere ist immer nicht anders. Weniger. Alles andere, Alles andere. ist Geblödel. Und da können Sie hinschreiben, was Sie wollen. ABTX HD, ABTX Low, ABT bla blablabla. Bla. Hier ich, ich unterstütze 5.1, 4.1. Können sie hinschreiben, was sie wollen? Jedes Gerät hat sowieso einen ganz anderen Standard weil Ganz du ehrlich, ich Gerät verstehe mit so mit den neuen Dingern Dass sie da hier in der neuen Soundcore-Reihe Keine APTX mehr eingebaut haben Weil sowieso aller Kram nur AAC nutzt, ja Aber die Sache ist, die so großartig klingen die Dinger sowieso nicht Und äh auch die Vorgängerserie die es noch hatte die war hat so bambus geklungen einfach. die haben sich gleich spart, weil sie gesagt haben da, bra da brauchst du es einfach nicht weil es ist halt einfach ja das ist ein ich mein, die Dinger Marketing. sind halt jetzt nicht die diese Dinger sind halt nicht die billigsten aber also ja. einmal einmal für Kopfhörer die ich zugeschickt bekommen habe musste ich AAC äh, sogar deaktivieren äh, irgendeinen alten proprietäreren Codec aktivieren noch älter ja ich weiß ich weiß nicht mehr, was das war, aber mein Handy hat mich davor gewarnt. <lacht> das ist sehr gut. Und, und es ist ein Xiaomi gewesen. Ja, aber Moritz, du hast doch sowieso deine Probleme mit Dinger, die dich vor irgendwas warnen, nicht wahr? Mhm. Ich sag nur Mumble und Sicherheitszertifikate. Ich habe das, hab das Mumble-Zertifikat akzeptiert. Fünfmal, aber, aber dann er hat er aufgehört nicht. mich zu fragen. Moritz, weißt du, aber was es hat dich nicht akzeptiert. <lacht> er, <sagt lacht> er fragt das mich, jetzt er akzeptiert. Gibt es <lacht> die Auswahlmöglichkeit ja. zwischen Ja, Nein oder Zertifikat ja. anzeigen? Ich drück auf Ja. Ja, du halt aber Serverlog sagt, er ich sagt? Moritz, so ein Zertifikat ist aber wie, wie ein Tinder-Match. Es reicht nicht, wenn es einer der Gegenseite muss auch zustimmen. Auch Super die Sache ist die, im Server-Log, ich habe gerade reingeguckt, steht einfach äh, Remote Client Rejected. <lacht> ja, ja, dein Server hat mich rejected, genau. Ja, ja, ja. Ich muss mein einfach hat deine Persönlichkeit. Er hat noch nicht gelernt, wie er mit Ablehnung <lacht> umgehen muss. Warte mal, warte mal. Er hat halt ich, was ich, dagegen, gegen Windows Link. 10 Pro for Workstations. Ich hau einen Link von dieser log -Meldung. mit ja. in die Show Notes. Alex, ich habe dir das doch vorhin geschickt. Ja, ja. Server-Connection failed, the remote host closed the connection. Ja, super probiert. Ja. Der hat die Connection einfach geclosed, der will mich nicht da haben. <lacht> ja. Da habe ich Aber mir eh neu hab ein neues Zertifikat generiert, jetzt geht's. Ja, der, der Server hat halt Niveau. Das ist halt... Ich, ja, ich, ich, deswegen das ja, Neue rein. Also, ich, wir, ja. wir Techniker haben ja immer wieder solche Späße der nimmt in halt deine alte Version nicht. Also auch mit dieser Software, mit der unterhalten. Ich antike Version du vorher benutzt hast. Wenn? Ah, ist wunderschön. Robin ist wieder da, der ist kurz raus gewesen. Ja, also Der hat offenbar einen kleinen Disconnect gehabt. Hört er uns wieder? Ja, Wahrscheinlich, ich, er, ja. Er, er, jetzt rede gehört. auch weiter, ansonsten können wir den Podcast Gut, schneiden, okay, wenn nee, du den, den wir, die müssen, wir müssen ja natürlich äh, uns, okay. uns darüber freuen, dass das Ganze so lustig ist, denn wir kriegen solche Sachen meistens durch ein bisschen Try and Error mit viel Humor ja hin, um solche Sachen zu reparieren. Schwieriger wird's, wenn otto menschen solche Probleme haben. Aber dafür gibt es ja sowas Tolles, wie unser bald nochmal aktualisiert und umgeändertes Livestream-Themenformular und Podcast-Themenformular, was wir übrigens auf thegeekfreaks.de hosten. Da könnt ihr gerne eure Probleme, Fragen und so weiter mal reinschreiben, postulieren und als Themen wird es das wirklich tatsächlich vorgeschlagen und dann können wir da genauer drauf eingehen. Also immer wenn ihr Fragen und solche Sachen habt, haut sie her, denn es geht ja nicht nur uns so, wir können da aber, aber so, it's a bumper in the road, wir gehen da ganz leicht drüber und kriegen das irgendwie immer hin. Das möge den meisten nicht so ganz Affinen oder Begabten oder Menschen mit Zeit gar nicht so leicht fallen. Das vergessen auch wir ab und zu mal, weil eben Leute, die viel mit Technik arbeiten, für die ist das einfach usual business, ne? das ist wie mit dem Fahrradfahren, lernst der einen Hügel, lernst der alle. Und wie du sie mit den Tricks umschiffst, aber wir versuchen ja euch da draußen auch diese Tricks irgendwie beizubringen. Ne? Deswegen nur am Rand nochmal die Anmerkung, falls ihr auch irgend sowas habt, lasst uns gerne mal wissen. Ich liebe Probleme und Bugs. Also ich habe gerade auch haben. schön festgestellt, ja Mumble mag IP-Change gar nicht. Du fliegst <lacht> <lacht> <lacht> grundsätzlich erstmal eine halbe Minute raus. Ja, also das gut. stimmt. Was Hast du IP-Change? Hast du äh, multi ja, ich habe einen Router, der umschaltet, wenn die Telekom wieder zu unfähig ist. LTE hybrid router, ja. router ne? Das nee, ja. ich habe meinen eigenen Router. Ach so. Und der hat halt gerade umgeschaltet und dann dachte man ja. sich was so, so wie, so wie ich bin. Ich was nicht. erwartest du, wenn du halt äh, eine Verbindung zu einer IP hältst, üblicherweise, und diese IP sich ändert? Natürlich fliehst ja, du dann raus, Mantis wenn du mit dem Zertifikat die hast. Wie erklärst du Übrigens, aus meinem hey, ganz ja, hey, hey, einfach, <lacht> kann ich dir erklären. Robin, den Trick wirst du von mir auch ja. noch bekommen. Ich switche jetzt die IP. Benutzt keine scheiß Telekom. Fertig. Und ja, funktioniert. Toll, nein, nein, ich habe ja auch Telekom und Kabel, aber jetzt habe ich herausgefunden mittlerweile, was ich tun muss, dass bei einem IP-Change der Anbieter ich nicht immer fliege. Unter anderem aus Games. Hey Alex, stopp. Hm. Das ist nichts, so, was du ändern kannst. Wenn das wirklich daraus resultiert, dein Disconnect, da, äh, dadurch, das, dass, dass das die IP die absendet, das weg kannst ist du an deinem Client nein. nicht ändern, Alex. Und nee, wenn nee, du in nee, dem nee, Fall nee. von deinem Zertifikat ein Disconnect hast und der Socket dann halt dementsprechend für diesen Client mit diesem Zertifikat erst noch aktiv ist, kannst du natürlich nicht automatisch neu rein, weil es ähm, zu der IP gehalten wird. Warte mal, wir hatten doch, so, ich wollte doch gerade noch verraten, ihr, du raus. Schon wieder, ihr wollt mir das Offensichtliche erklären. <lacht> ja, weil wir wollen wir dir das Offensichtliche erklären und ich wollte Robin der, erklären, ja, ich warum er ja, aus Mumble rausgeflogen der, der, der ist. Der Trick ja. ist, warum ich nicht mehr fliegen kann, ist, weil ich jetzt rausgehe, nicht über einen VPS oder einen OpenMP -TCP, sondern ich nehme da zu einem anderen. VPN-Server, <lacht> zu dem ich nach draußen connecte, über die Rudermaschine. Also ich nutze im JTAG die VPN-Funktion, um mich zu meinem Dienst zu connecten und der sorgt dann dafür, dass ich immer über die andere IP erreichbar bin, egal welche der beiden Leitungen ich nutze. Ja gut, das ja heißt, Alex, du hast einfach bin nur ein Hopf froh. zwischendrin. Genau. Dass du hier anfängst, wow. jetzt hier NordVPN zu benutzen für den ganzen Kraft. Ich hatte ja, ich, ne, also ich hatte in meinen VPN-Anbieter, habe ich ja seit seit drei Jahren, das hatte ich mal gekauft, so als, als Jahres-, Drei-Jahres-Lizenz irgendwas. Aber es ist sehr praktisch, weil mir kann es nicht mehr passieren, deshalb sind auch die Livestreams jetzt so stabil weil Ich kann klar, dir das ja. passieren, außer mein VPN-Host geht down. Also das aber willst du äh, ein Geheimnis von na mir ja, erfahren? stabil war das nicht, du hast Alex, übrigens was mit, du, da <lacht> hast. du Du bist <lacht> übrigens aktuell zum Mumble mit deiner Kabel-Deutschland-Leitung verbunden, also ja. aktuell wie erklärst ich du mir das? Ja, weil ich den Ruder gerade nicht habe in der Hinsicht. Ah, okay. Ich habe ja, ihn ja jetzt, hat das Switchen gerade ja. funktioniert? Ja, ich habe das dann jetzt wieder ausgeschalten. Das wird schon mal auf der Telekom. Ne, das mache ich jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich mein Tabi-End jetzt rausgemacht. Den zu ich will jetzt Moritz, nicht unbedingt, schneide ich <lacht> dich raus und ersetze dich durch so eine Google-Voice-Stimme. Nee, nee, jetzt halt ja. nee. Und die lassen wir dann bei den Clients generieren, damit du auch datenschutztechnisch erstmal eine Abmahnung kriegst. Please, ich will jetzt auch nicht aus Wunderbar. dem Mumpel fliegen, dann kriege ich wieder einen Timeout. Ja. Das ist gefährlich. Ich <lacht> ersetze ich die Podcast-Episode durch einen Error-Sound? das spart mir Traffic, Lukas. Was? Ich soll dich einfach durch einen Error-Sound ersetzen. Okay, kriegen ich, wir. Ich hin. ersetze die komplette Episode durch einen Error-Sound. <lacht> Was, ja, kein was, Thema, weißt du, verwirrt. anstatt die Podcast-Episode hier gleich zu schneiden, weil ihr alle erst hier Last Minute aufnehmen wollt, äh, können wir es auch gleich einfach ausfallen lassen Wieso Last Minute? Du hast gesagt, du schaffst das. das Was denn? Was hat das damit zu tun, dass äh, ihr hier alle Last Minute machen wolltet? Äh, du sagst, du schaffst es? Robin, ich diskutiere das A jetzt hier nicht mit dir, das B, mit. natürlich schaffe ich es und C, es ist trotzdem last. Das ist keine Diskussion. Ja. <lacht> wir haben noch eine Uhrzeit gefragt, die Uhrzeit stand, so, zack, fertig. Gar kein Problem. Okay, gehen wir übrigens mal, wir sind nämlich schon echt zu, äh, am also Das langsam zu toxisch, jetzt äh, wechsel mal das Thema, Alex. gerade Ja, ich war gerade mal wir haben ja noch ja, du, ein Thema, habe ich noch. Ja, dann los geht's. Also das Endthema dieses Abends ist sogar ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes. Und zwar, die anderen zwei wissen es noch nicht, nach dem Livestream gestern habe ich dann den Rechner komplett zerlegt. Meinen, äh, Falls ihr wisst, Aufnahme heute, 5.11.2022. Äh, und dann nach dem Livestream vom gestrigen Freitag habe ich nochmal meinen Rechner komplett zerlegt, jede Flüssigkeit abgelassen und so weiter und so fort und RAM-Riegel umgeswappt und umgebaut. Denn ich hatte für mich ein bisschen start und Probleme noch, AMD... Tipps und Tricks haben wir rausgehauen, am freitag und ich wollte noch ein bisschen suboptimieren und optimieren. Und es trifft auch witzigerweise wahrscheinlich auf den Lukas zu, weil der hat auch einen AMD-Setup mit, mit Ram, der zusammengefrickelt ist. Ja. Die, die Position des jeweiligen Sticks im jeweiligen Ram-Slot ist wichtig. Das heißt, wenn ihr zwei Sticks habt, die unterschiedlich schnell sind oder unterschiedlich groß, zum Beispiel auf A-Channel, auf äh, was auch immer, falls das bei euch der Fall ist. Und ihr wechselt einfach die Slots. Kann sein, dass das System doppelt so schnell läuft. Einfach nur, weil ihr die zwei RAM-Slots ausgetauscht habt. Denn, ja, ja, kann sein. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Bei mir hat es nur Starter verbessert. Aber für euch da draußen, falls das passieren kann, das kann ein Ding sein. Jetzt wird es auch sehr spannend in dieser Thematik. Ich probiere da natürlich mit diesen RAM-Sachen immer noch ein bisschen rum. Denn ich habe gelernt, dass nicht alle Kerne bei AMD und Ryzen, nicht alle Kerne sind direkt verbunden an eine RAM-Bank. Das heißt, nicht allen Kernen ist Arbeitsspeicher zugewiesen. Das übernimmt das Betriebssystem. Huh, ich das habe auch einfach irgendwie das Gefühl, dass mein Board einfach einen Schlag weg hat und ich das mal austauschen sollte. Das Ist nicht eigentlich sowieso die Empfehlung, dass du in den gleichen Slots, also die miteinander verbunden sind, auch die gleichen Geschwindigkeiten haben solltest? Ja natürlich. Nee, nee, nee, nee. Interessant ist, du darfst, wenn du zum Beispiel octa channel hast, dürfen acht unterschiedliche Timings da sein, dann kann es eigentlich regeln, oder je nach Speicherbank. Du hast halt vier mal Slots, oder nicht? Genau. Ja, zweimal vier Slots, 4 mal zwei, es kommt immer darauf an, welche Konflikt du hast, und du musst in der gleichen Bank den gleichen Speed haben. Das ist klar. Aber selbst wenn du zweimal den gleichen Ramriegel hast, hilft vertauschen manchmal. Einfach, ja, und das gibt keinen Sinn, aber anscheinend doch mit den Fertigungsunterschieden oder <lacht> Silicon Lottery mal wieder. Silicon Lottery, genau das. Und das Was dir wird allerdings... Du kannst natürlich unterschiedliche Rahmenregeln mit unterschiedlichen Timings und unterschiedlichen Frequenzen in einer Bank betreiben und das funktioniert auch problemlos. Die Dinger müssen halt nur irgendein Timing, irgendeine Geschwindigkeit gemeinsam haben, diese beide unterstützen und darauf laufen sie dann halt beide. Ja, gut, gut, gut, gut dass du ansprichst. Gut, dass du ansprichst. Das habe ich gerade gemacht. Ihr, ihr hört mich gerade auf einem PC. Ich habe 3.600 MHz CL 18 RAM und 3.200 MHz CL 16 RAM zusammengebaut. Ich habe sie beide getaktet auf 3466 MHz mit CL17. Das heißt, den einen RAM habe ich overclocked, den anderen RAM habe ich underclocked, also undervolted und underclocked, Timings angezogen. Das heißt, ich habe sie auf den beiden Speed gebracht. Das geht. Das heißt, ihr könnt RAM, der eigentlich Overclocking-Potenzial hat, höher klocken und den anderen einfach runter dann habt ihr den gleichen Speed. Muss man aber den passenden RAM dafür haben, dass es möglich ist. Ich wollte es gerade sagen, das kann nicht jeder. Ja. Und das ich habe zum Beispiel bei mir probiert mit den guten äh, HyperX-Rahmen. Oh. Mittlerweile ist ja Kingston, hat er übernommen. Mhm. Da kannst du maximal eine Stufe höher im -Profi XMP-Profil gehen, dann ist Schicht im Schacht. Du kannst mal versuchen, XMP-Profil ausmachen, äh, Auto ausmachen und die Timings manuell einzugeben. Da könntest du vielleicht sogar noch ein bisschen einen Ticken höher kommen. Wirklich, ja, XMP-Profile. Ja. Ja. Wow, Moritz, hat ja mal die ich, Todes. ich bin ein Roboter. <lacht> 56K -Modem. Ich bin der Raider. 56 km Was? Verstehe ich verstehe nichts mehr. Also ich hoffe ja ich mal, dass du mehr Audio machst, weil ansonsten ja. nehmen wir dich als Telefon dazu. Moritz, einfach. ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber <lacht> gerade kam deine Stimme aus der Front und die Artefakte kamen von hinten. Du hast 7D-Audio-Artefakte erzeugt. <lacht> Nice. Ja, er hat einfach 7.1 <lacht> Audiostörung. Was zum? Das habe ich noch nie gehört. Seine Stimme kam von vorne und die Artefakte kamen von hinten. <lacht> das ist Magic. Das ist seine Magic-Leitung. Ja. Ich glaube, er hört uns nicht mehr an. Ah, aber... Moritz, nee, Moritz versteht nicht, wenn mehr als eine Person redet. Okay, wir oh, das das ja reden klar. jetzt einfach alle ins nee. Jahr. Nein, nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> hey, nein. das kann doch nicht sein. <lacht> du bist auch cursed. Nee, das kann auch nicht sein. Das ist bei uns übrigens, falls ihr da draußen unseren Podcast hört, ist es nicht nur im Podcast so, ist es ist in allen Technikbelangen überhaupt so. Wir reichen uns den Fluch einfach immer. Ihr kennt noch diese Kindergartenschuhspiele, wo man auf die Schulter tippt und sagt, du bist jetzt verflucht oder du bist verhext oder du, oh, ne? Genauso ja, reichen wir die im Kreis immer rum. Einer hat immer den schwarzen Peter. Ich habe eher so eine Idee, Du kennst das so äh, aus Gregs Tagebuch, so mit dem Käsefinger? Oh ich habe Gregs Tagebuch ja. nie gesehen. Ja, Das ist ein Buch, Alex, das ist kein Film. Okay. Das Deswegen ist, ein, ein ist und, es ja Tagebuch. Es gibt aber übrigens auch eine Verfilmung, wenn ja, du es als nicht, Film nicht gucken alle Teile. Ich glaub, Ja, Ja, ich habe nur davon gehört, ich, ich es ist voll an mir vorbeigegangen. Das kenne ich nicht. Was ist das Käsefinger? Ja. Robin, also irgendwann, ja, gerne. irgendwann hat mal ein Schüler auf dem Schulhof ein Stück Pizza fallen lassen und dann hat sie halt jemand in den Käse gepackt okay. und seitdem ist das der Käsefinger. Ah, gut. Und dann diese Person wird dann von allen ausgegrenzt und wenn der dann irgendwo hingeht rennen alle weg und dann muss halt er dann die nächste Person antippen und dann hat er dann die nächste Person. Er jetzt hat, jetzt hast du es, ja genau, ja genau. Ja? Das haben sie, haben sie bei uns War in der das Schule das auch gespielt, die toxischen Kinder. Pizza? War das im Buch nicht ein Brot? Ich glaube auch, das war ein Käsebrot, aber... Ich, aber, ich ja, die ja, Bücher ich hier stehen, ich müsste jetzt nachschlagen. Warte, darf ich mal kurz politisch <lacht> unkorrekt sein? Wie ich in der, in der ersten, zweiten Klasse war, war das mit Aids. Ja, die Kinder haben das so betitelt bei uns. Jetzt hast du Aids, ich will kein Aids. Und meistens war das Kind ich. Also ich will kein Alex. <lacht> naja, <lacht> ja genau. Meistens, <lacht> meistens, war das, meistens war das Kind ich. Macht einen nur stärker, aber trotzdem, ja, ja, ja, ja, ja ich, ich verstehe die Anekdote, so ein Mist. <lacht> ja. ja. Aber. Solange solang ihr damals nicht einfach alle mit dem Leo in der Hand rumgerannt und das Anti-Idioten-Spray genannt habt. Wir hatten das mit so ich. Ja. Da gibt es eine schöne... Geschichte von unserer Abi-Abschlussfahrt, aber ich glaube, die erzähle ich im nächsten Podcast. Wir nähern uns der magischen 50-Minuten-Hürde. Heute wieder mal. Nicht ein. nur der magischen 50-Minuten-Hürde, eher so der magischen 45-Minuten-Hürde. Ja, deswegen, <lacht> wir, wir müssen ein Auto fahren, das müssen wir irgendwie rund machen. Also, ich würde euch empfehlen, ja. wir sind alle wieder am Start mit sagen, einem schönen Podcast. Wir genießen einfach noch ein bisschen Monis Audioqualität. Ja, okay. Moni, okay. sag oder? Ja. was? Ja. Nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein. Und mit dieser Herbenenttäuschung <lacht> einfach mal raus. <lacht> das, ja, das ist, wieder gut. Okay. Es ist halt, jetzt besser. Jetzt aber zu hab, spät. Ich, muss, ich musste Hier. auf 8 Kilogramm ah. runter, damit ich euch überhaupt gehört habe. Wow. Du bist doch schon ja, auf 20 das, runtergegangen. Das hat man auch gehört. Du hast ja, halt so geklungen wie so eine gehört. alte Telefonleitung. <lacht> ja, aber anders, anders habe ich nichts mehr gehört. Gar nichts. Wow, was Ach, machst Gott. du im Hintergrund? Nicht so viel Porn Die ja. guten 8K-Pornos. Jetzt sperr mal ohne dich, deine Schwester muss jetzt gerade nicht streamen. Ja, deine Schwester ist eigentlich immer die böse Schwester. Die böse große Schwester, die gerade eine Runde streamen muss. Ah. So. Ich hab, ich hab jetzt gerade WLAN ausgeschaltet, deswegen ist es jetzt oh. auch wieder besser. Ja. Und ich würde sagen, ich bin wieder da. Du Assi! Du hast Familie, Mann. Ja. Warte. <lacht> Ab morgen Morgen ja. unter der Brücke. Er kriegt, einfach eine, er kriegt eine Zeitung als Aussteuer und damit darf er sich dann ein Haus bauen. Du brauchst dich nicht wundern, wenn irgendwann früh morgens, kurz bevor du aufwachst, deine Mama deinen Mund mit Bleiche auswäscht. <lacht> Wieso? Dafür musst du erstmal rausfinden, das hieß war. Hör den Podcast nicht. Äh, ja, ja, aber, ähm, ich glaube, Ausschlussverfahren, auch. wie viele Leute bei euch in der Familie gibt es, die sich mit dem Router so weit auskennen, dass ihr das ich wieder schieb, dann ausschalten könnt? Ich schieb's immer auf die Telekom. Ich dachte, ihr habt oh du. Ja, aber. Der, der, der, der die Leitung gehört der Telekom. Die Leitung gehört der Telekom. Telekom stellt den D-Slam. Egal, aber der einfach fast so. Auch großartig. Zwei Telekom ja, ja. haben wir nicht, egal. Aber, aber Böser trägt Audio die anderen, brauchen zu viel Bandbreite. Ich ziehe einfach das Kabel vom Router. So, mega. Oh, ich, ich, Moritz, ich liebe deine Lösungen. Auch wenn es, es funktioniert. Es funktioniert. Ja, Lösungsorientiertes Arbeiten nennt man es. Es funktioniert mhm. nur für dich. Das ist. Alex, Reicht warum habe ich es gejinxed mit dem Meme, was ich vorhin in die Gruppe gestellt habe? Batterien laufen. Die Batterien du deine Mutter sagt, ja, der wieder, hat keine Batterien mehr. Ja, aber ja, nur Akkus. <lacht> die haben wir gar nicht da. Sobald, sobald ich von meinen 50 gebuchten Mbit, 16 Mbit mhm? im Download auslast, habe ich null Upload. Ja, das nice. macht die Telekom. Das nennt man übrigens. Buffer, also du hast oft eine hohe Leitungslatenz in diesem Moment, ne, weil die Leitung erzeugt einen zu hohen. Ich habe keine hohe Leitungslatenz, ich habe einen Paketverlust von 100%. Prozent. Das ist die Dämpfung, das, ich weiß, das ist die Dämpfung. Das ist die, keine die, Latenz, das ist ein Block. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich glaube. Halt, halt Du hast zwischen jedem Paket eine. Äh, mir hat das ein Telekom-Techniker mal erklärt, im schlimmsten Fall fünf Sekunden zwischen einem Paket. Das ist die Latenz. Das, die Dämpfung ist so hoch, dass die Netzwerkschnittstellen das nicht mal als Latenz erkennen, sondern als Verbindungsverlust. Als Timeout. <lacht> ja. Alex, ich glaube einfach so, äh, bei dem Kaffas Muni hat mit der Mobilnetzabdeckung, die da herrscht, da steht einfach irgendwo mitten in der ganzen... Gegend Ein Mast, der einfach alle Leute in dem Dörfchen mit Internet versorgt und da gehen dann die ganzen Telefonkabel raus und deswegen ist da immer so schlechtes Netz, weil das kann keine Fang da ist. Du, Das ist das, bei ihm echt, mich würde es nicht wundern, wenn das so ist. ne? Das ist halt echt gar nicht mal so ungewöhnlich in ländlichen Gebieten, dass die einfach per Richtfunk irgendwo so gar nicht aufs Land gehen, das ist bei uns Aber nicht nee, anders. Richtfunk gibt es ja, sechs Kilometer weiter, steht irgendwo ein Wodafone-Mast, der funktioniert manchmal. <lacht> der war, aber auch, auch schon, der war aber auch schon zwei Wochen lang offline. Weil sie die Stromrichtung nicht bezahlt haben. Ja, nee, in dem Fall nicht, aber das war auch eine witzige Geschichte. <lacht> ja, nee, mein Bauer hat ja. das Kabel durchgehackt weil bei ah, äh, der Karte. So was ist mal passiert. Irgendwie bei Forstarbeiten oder so. Was? Ja. Ja, sehr gut. Moritz ja, schlägt das einfach das seine ist, ist Der steht im direkt weg. neben dem Wald. Oh mein Gott. Drei, drei von vier Seiten sind mit Bäumen bedeckt. Oh Gott. Ich weiß oh. nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber nicht das steht steht fast in der Lichtung. Es hat sich halt das jemand ausgedacht, der keinen Bock hatte. So. Der gesagt, da ja, ist ein, paar ein paar Wald Statt. und da stehen eigentlich äh, einige Sendemasten drin. Oh? Ich glaube, da steht ein Sendemast von O2 neben und einer von Vodafone. Weil ich gehört habe, Wald ist nämlich so gut für die Verbindungsstärke, das verstärkt. Du weißt das, wie wieso so, die so, Bäume wie sind, äh, Bäume was, sind kleiner als die? Das verstärkt alles oder so. Ja, ja, genau, das, das, das, das, das dient, ihr wisst schon, das, mhm. wie nennt man das nochmal, wie harmonische Verstärker. Das nimmt die Wellenlänge ja, auf. Die Wellenlänge ja, auf. genau. Alex, eine, bessere, eine höhere Zahl bedeutet doch bessere Verbindungsqualität. Ja, also auf genau für die Dämpfung der Verbindung. In, in Wahrheit <lacht> haben sie den Gärtner nicht bezahlt und die Bäume sind einfach immer weiter gewachsen. Oder der Gärtner ist ein Ex-Angestellter, der Beef hat mit ihnen. Ja, weißt du, ich glaube ja, eher, Qualität es hat geregnet noch. und die aufgerollte Zeitung, die das den Mast hat, ist einfach aufgefecht. Wenn ihr mehr von diesen wirren Verschwörungstheorien im Technikbereich hören wollt, dann bleibt <lacht> einfach dabei bei der nächsten Folge oh, dieses Podcasts. Es kann ab hier nur hm. besser werden. Bestimmt. Wir haben Peak Performance Level wieder mal erreicht und ich wünsche euch eine schöne Autofahrt, ein schönes gemeinsames ein Spannungsbad mit The Geek um euch in Stimmung mhm. zu kriegen oder was auch immer ihr gerade treiben werdet, um so weit zu kommen in unserer audiophilen Produktion. Nicht so weit äh, runterziehen lassen, dass ihr in den nächsten Kirschbaum fahrt. <lacht> Und vermeidet einfach telekom Das ist zu spät. <lacht> nee, das war, ist ja ein ja, ich meine, so. wir haben uns die letzten fünf Minuten über Monis Verbindungsqualität und Vodafone und Telekom lustig gemacht. Ich glaube, das muss jetzt langsam mal reichen. Das ist gut so. Ich, ich meine, denke so häufig kann ich die Herbe-Enttäuschung, mit der wir ausmoderieren wollen, ja gar nicht einleiten. Ey. Die müssen wir gar nicht, Gehen weil, alle, weil die, die, die fühlen gerade die Leute schon, deswegen... <lacht> das merken die Leute, <lacht> also das, auf die podcast, dieser ganze podcast da habe ich herbe verdient. Verdient. Die, die spüren das schon von innen. Also, wenn, wenn ihr jetzt auch dabei seid, alles zu spüren, dann spüren wir uns auf, wieder im nächsten Merch, Podcast. Wir shop und so weiter, um Alex mal ein bisschen hier wieder ja, gerne. Ach so. zu gerne Achso, wusstet ihr, aktuell ist es auf der Podcast-Seite gar nicht möglich, alte Episoden anzuhören, also nur die letzten vier. Warum das Sagt schon es wieder? Sagt doch denen nicht! <lacht> Moritz! Das ist auch noch auf Video. Ja, auf, ah, auf, auf Audio. Auf, auf auf, Audio. Auf, Warum ist bei uns eigentlich immer irgendetwas kaputt. Naja, es wird also einfach nur nicht angezeigt. Wenn du einen Link kennst, kannst du drauf gehen, ja. Aber ja, bei es Spotify gibt keine Suche, es gibt die, keine Liste. Bei Spotify fehlen die letzten 10 Episoden, bei sonst was irgendwie jetzt die letzten 8. Nee, nee, nur bei Spotify <lacht> fehlen die letzten 10, sonst haben wir überall alles. Okay. Das Gute ist, der Luke hat an dieser Stelle schon längst geschnitten. Und ich wünsche euch nochmal einen wunderschönen <lacht> Abendtag. Ja, ich, ich spiele jetzt hier einfach Morgen. das Outro drüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, genießt weitere Episoden Und ciao. Und ciao. Ja.